Hallo, willkommen zu einem neuen Video in eigener Sache. Und zwar hat meine älteste Tochter einen heimlichen Audiomitschnitt gemacht Ende Juli 2019, der eindeutig beweist, dass die Mutter, die Tante der ältesten Tochter und die Oma meiner ältesten Tochter psychische Gewalt, ich würde sogar sagen psychische Folter gegen die älteste Tochter und ihre drei Geschwister ausgeübt haben. Ihr wisst ja, in unserem Fall behauptet das Gericht nach wie vor, ich würde unsere Kinder schädigen, wenn ich mit ihnen über das Wechselmodell rede, also die Gleichberechtigung der Eltern und die Erziehung von Kindern in Gleichberechtigung und ignoriert jedoch alles, was ich und die Kinder vorbringen, was das Gegenteil beweist und das Gericht hat jetzt auch Uh, Ende Juli diesen Audiomitschnitt ignoriert, wollte ihn nicht anhören. Und seitdem ist nichts geschehen. Und ich habe die Einschätzung eines promovierten Psychotherapeuten zu diesem Audiomitschnitt. Und dann werdet ihr verstehen, warum ich es als psychische Folter einschätzen würde und als narzisstischen Missbrauch meiner vier Kinder durch deren Mutter, deren Tante und deren Oma. Schauen wir mal in die Einschätzung des promovierten Psychotherapeuten rein. Der schreibt hier, der Audiomitschnitt, dieser heimliche Mitschnitt äh, meiner ältesten Tochter, eines Streites mit der Mutter, Oma, Tante im Beisein ihrer Geschwister, Beweist die Richtigkeit von, das ist hier wieder die älteste Tochter, also die Richtigkeit der Angaben meiner ältesten Tochter. Sie wird ausgegrenzt, wenn sie sich nicht loyal zur Mutter verhält und wird als Verräterin benannt. Dann gehört sie nicht mehr zur Familie. Ich erkenne einen Loyalitätskonflikt, Nötigung und Unterwerfung seitens der Mutter und der anwesenden Erwachsenen, in Klammer keiner steht der ältesten Tochter bei, deren Erziehung schamhaft ist. Ihre Ex-Frau möchte in ihrem sozialen Umfeld als gut angesehen werden und zwingt ihre Tochter, sich entsprechend auf ihre Seite zu stellen, also auf die Seite der Mutter. Dies überfordert die Elfjährige. Damals war meine älteste Tochter noch elf Jahre alt, mittlerweile ist sie zwölf. Die mütterliche Forderung,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 In Klammer, drei Erwachsene gegen ein kleines Mädchen. Dieser Druck hat natürlich auch Auswirkungen auf die jüngeren Geschwister, die bei entsprechender Befragung, damit meint der Psychotherapeut, Befragung durch Jugendamt, Gericht oder Verfahrensbeiständen, aus Angst vor Ausgrenzung nicht ehrlich antworten werden. Das ist ja das, was das Gericht bisher nicht erkannt hat. Die Kinder haben ja mehrere Briefe ans Gericht geschickt, wo sie detailliert erklären, wie sie eingeschüchtert wurden, um dem Gericht eben nicht zu sagen, was sie wollen, nämlich das Wechselmodell. Diese meine Reaktion weist auf die große Belastung hin, schreibt der Psychotherapeut weiter, die das Auftreten von Kopfschmerzen und Hautirritationen bei der ältesten Tochter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 psychischer Folter ausgesetzt sind, damit sie nicht zu ihrem Vater wollen. Und die älteste Tochter ist im Mai 2019 genau deshalb von der Mutter zu mir geflohen. Und ich bin froh, dass ich hier leben kann. Wie ihr wisst, hatte sie 2017, als sie schon mal zu mir floh, Suizidgedanken, weil der Richter wollte, dass sie zurück zur Mutter geht. Und damals musste sie zurück. Was ist mit den anderen drei Kindern, die noch bei der Mutter sind? Wann hilft endlich jemand den drei Kindern, meiner ältesten Tochter und mir? Die drei Kinder sollen ihren Vater sehen, sie sollen nicht mehr der psychischen Folter im Umfeld der Mutter ausgesetzt sein. Und die älteste Tochter soll endlich wieder mehr Zeit mit ihren drei Geschwistern haben. Was Jugendamt und Gericht entschieden und empfohlen haben, ist wiederum psychische Folter an unseren vier Kindern solange sie die Kinder nicht endlich im Wechselmodell bei beiden Eltern leben lassen. Wobei angesichts dieser Einschätzung des promovierten Psychotherapeuten die Frage ist, ob die Kinder derzeit überhaupt bei der Mutter sein sollten oder nicht besser bei mir auf, ähm, aufwachsen sollten. Wobei ich immer sage, die Kinder brauchen beide Eltern. Sobald die Mutter und ihr Umfeld hier umdenken, dem Wechselmodell zustimmen, auf die Kinder hören, sehe ich die Gefahr gebannt, die hier von den Psychotherapeuten aufgezeigt wird. Dann gibt es keinen Grund mehr anzunehmen, dass die Kinder psychischer Gewalt und einer psychischen Schädigung durch die Mutter und ihr Umfeld ausgesetzt sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, es ist harter Tobak. Danke, dass ihr euch das antut. Wir tun es uns schon seit drei Jahren an dass die Gerichte und Jugendämter untätig sind, ob dieser psychischen Gewalt im Umfeld der Mutter, die nun endlich mal aufhören muss und endlich jemand eingreifen muss oder die Mutter es endlich selber erkennen muss. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr über neue Videos benachrichtigt werden wollt, dann bitte klickt auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke. Dann bekommt ihr Benachrichtigungen über alle neuen Videos. Und wenn ihr selber einen Fall habt, am Jugendamt oder und Familiengericht und wir sollen darüber berichten. Schreibt uns darüber an info.freifam.de und spenden könnt ihr auch, um unsere Sache zu unterstützen. Die Freiheit für Familien, den Link zum den Informationen wegen Spenden bekommt ihr jetzt im Abspann. Danke nochmal fürs Zuschauen. Tschüss.